Servus, schön, dass ihr wieder Zeit gefunden habt einzuschalten, ich stehe hier in der Ecke, ich stehe schon lange in der Ecke, weil ich an der Tür nicht weiterarbeite, habe ich mich straff versetzt hier in der Ecke, ich bleibe jetzt stehen bis Weihnachten, was haben wir jetzt, wir haben Anfang 32, 23, auf jeden Fall viel Spaß beim Video, schaut genau zu, damit ihr das nächstes Mal selber machen könnt. Als nächste ist jetzt an der Reihe, das hier auszuflicken, das wird nur hier verleimt. Hier werde ich einen Keil eintreiben, das kann ich dann eigentlich noch schön nachschneiden. Das ist jetzt zum Ablängen. Jetzt reißen wir uns das hier an, damit ich das ausflicken kann mit ein wenig Übermaß. Hier wird abgeschnitten und das wird hier nur verleimt und dann später kommt der Zapfen hinein und wird der Zapfen verleimt. Aber zuerst das hier. Warum leime ich das nicht gleich mit? Nein, mache ich nicht, warum weiß ich nicht. das hier eingepasst. Ich lege mir das hier gerade her, messe hier den Abstand, 15 mm und messe hier dann am Spitz 15 mm herein, übertragen wir diesen Punkt hier und verbinde das. Also ich habe hier den Abstand gemessen, der muss natürlich parallel sein, der Abstand, der hier war, den habe ich hier übertragen. Diese Linie habe ich mir hier verbunden. Und dann habe ich genau diese Schräge. das werde ich jetzt grob schneiden. Ah, falsche Säge. Sowas sollte normal nicht passieren, dass man die falsche Säge nimmt. Jetzt habe ich circa einen Millimeter stehen lassen hoble ich noch ein paar mal nach einen hauch noch hier so ein wenig noch nachhobeln leime ich das herein normal wäre es ja mit kochenleim ideal zu leimen da es ja eine alte tür ist aber hier unten ist der regen also das wasser kann hier unten eventuell hin und das ist mir dann jetzt dann zu gefährlich beim Weißleim weiß ich, der wird da halten und diese Wange muss relativ viel halten da ja die Wange hier den Zapfen unten halten muss so. jetzt ziehe ich mir mit dieser Zwinge das so schräg so schräg Hinein, dann presst es mir das schön in die, an die Kanten an So, den Lein überall fest hinein und jetzt gebe ich hier, schade dass ich kein breiteres habe so. ja. Gärungsschlitz und Zapfen, hier das sind die Schlitze, daher ist unten nur noch ein Drittel, hier dasselbe, hier habe ich den Zapfen schon gefräst, oben die Gärung, unten bleibt die Wange normal und in der Mitte das wird herausgenommen, auch getrittelt. so macht man das. Auf jeden Fall spanne ich das hier ein, ich werde mir das mit 45 Grad her schrauben, also hier so ungefähr sollte es sein, hier unten muss es durchgehen, das ist wichtig ja, Das ist blöd, hier habe ich zu wenig Auflagefläche, aber hier, hier geht. Hier mache ich einen Strich, sonst wird das nichts. So. Denn ich kann nirgends anlegen. So, jetzt schaue ich das hier mal an. So, jetzt richte ich das genau nach dem Strich aus. So. Hier kommt jetzt die Leiste her, das heißt, hier soll einer drücken. Der Hund windelt ein wenig. So, und hier noch einen zweiten Arm, denn dann hält es ja besser. Ja klar. Das sie ordentlich drucken, das habe ich mir natürlich schon bei den anderen eingestellt. Ich habe die linke Gärung schon gefräst. So, und jetzt fräse ich einmal durch. Damit ich sehe, wo mein Anliegepunkt ist. Denn wenn ich hier jetzt fräse, fräst es mir hier das weg, so wie hier schon. Und dann weiß ich genau, wo ich meine Gärung anlegen kann. Jetzt habe ich hier eine Gärung angeschnitten. Denn ich muss ja hier fräsen jetzt. 45 Grad. Ich schraube das einmal an. So. ein Bisschen zu weit weg. Das muss in den Fräser hineinschauen, sonst reißt mir ja diese Kante hier aus. Und jetzt schaue ich mit dem 45 Grad Hacken, ob das passt. Nein. So, jetzt habe ich mir das genau 45 Grad eingestellt. Kontrolliere ich sicherheitshalber nochmal passt ganz genau. So, jetzt kommt hier mein zu fräsendes, das, das, mein, zu, mein zu fräsendes Teil. Das schraube ich jetzt an. Die Klemmen habe ich schon vorher eingestellt. Also diese diese Niederhalter, denn ich habe ja die anderen schon gefräst, die ihr vorher jetzt gesehen habt. Diese Gärungsschlitz Zapfen. Der, was diese Türe vor 150 Jahren gebaut hat oder so, der hatte natürlich keine Tischfräse. Also der konnte wirklich arbeiten. Wenn sie an zwei Punkten gehalten wird, die Leiste, ist das natürlich besser. Wenn sie jetzt nur einmal gehalten würde mit so einem Niederhalter, dann könnte sich die Leiste beim Fräsen drehen und das. Wollen wir auf keinen Fall. Diese Platte ist auch schon fast, von diesen ganzen Bohrungen muss, muss man etwas weg den Überstand der Schrauben, sonst liegen die Teile nicht gerade auf. Und jetzt fräse ich einmal durch, dass ich quasi meinen Nullpunkt habe, also wo ich anlegen muss. habe ich vergessen, dass ich weiß, wo mein Punkt ist, wo ich anliegen muss, muss ich mir das so übertragen. Und damit kann ich jetzt hierher gehen. Jetzt ist der wieder im Weg. Kann man genau erkennen. Hier hatte ich den Nullpunkt und so fräse ich das. Jetzt ist dieses Teil. Hier. Jetzt fräse ich noch hier. Jetzt muss ich hier bei dieser Gärung den Schlitz machen. Dass es ein Gärungsschlitz und Zapfen wird. Hier kann man den sehen. Hier ist der Originalteil, der Schlitz. Und hier muss er hinein. Hierzu habe ich mir jetzt also eine Schlitzscheibe reingegeben. Hier habe ich schon hingefräst auf, das ist mein Nullpunkt und jetzt brauche ich mir nur diesen Punkt nach unten überwinkeln. Überwinkele ich mir das nach unten, muss mit dem Winkelstrich genau auf diesen Punkt hin und wenn ich dort bin, ziehe ich das an und dann kann ich mir diese Nut fräsen. Muss ich noch. Ein bisschen nach oben, dass das weg ist. Und wenn ich die jetzt alle gefräst habe, sollten die mit den alten zusammenpassen. Mit den kaputten. Passt. Und natürlich auch mit den neuen. Mit den neuen ist das etwas lockerer. Also da muss ich noch nacharbeiten mit der Hand, denn für beide passt das natürlich nicht. Die alten die alten sind sehr verdreht, hier ist nichts mehr gerade. Das hat sich wirklich extrem gedreht, das sieht sogar aus, als wenn es schief geschnitten wurde. Aber kann ich mir nicht vorstellen, wer hätte sich das angetan, das schief zu schneiden und dann das Gegenstück schief. Also das ist wirklich so verdreht worden über die Jahre. Und jetzt werde ich anfangen, diese Profile wieder nachzumobeln. Schauen wir, ob mein Handhobel passt. Schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid, das Video ist vorbei, die Tür steht noch immer, sie ist das ganze Video über hier gestanden. Ihr habt in wieder die Tür in Bewegung gesehen, obwohl sie hier in Wirklichkeit stand, das ist total kompliziert. Das versteht man nur eigentlich, wenn man Zeitsprünge machen kann. Also wir sehen uns wieder hoffentlich nächste Woche, drückt Gefällt mir, abonniert den Kanal und wenn es nichts ist, dann löscht das Ganze, löscht das Internet.